Hallo, Jonas hier und willkommen zur ersten Folge von Let's Code JavaScript. In diesem Video werde ich auf die Sprache an sich eingehen, was diese Sprache überhaupt ist und wofür man sie gebrauchen kann. Erst einmal JavaScript ist, wie der Name schon sagt, eine Scriptsprache. Das bedeutet, dass der Code nicht direkt vom Prozessor ausgeführt wird, sondern dass ein anderes Programm den Code interpretiert und darauf basierend Aktionen ausführt. Das heißt, für ein interpretiertes Programm braucht man immer ein normales Programm. Im Fall von JavaScript benutzen wir einen Webbrowser. JavaScript ist gedacht, um dynamische Websites zu erstellen. Dies geht von der automatischen Suchvervollständigung von Google bis hin zu animierten Webseiten. In dieser Serie werden wir klein mit JavaScript anfangen und uns dann schrittweise zu komplexeren Skripten hocharbeiten. Dafür werden wir auch kleine Teile HTML in diese Serie mit einfließen lassen. Alles was ihr braucht, um selber zu programmieren, ist ein Texteditor und ein Webbrowser. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.